Die CDU-CSU-Bundestagsfraktion freut sich auf den morgigen Tag. Wir sind ganz sicher, dass Angela Merkel zum vierten Mal zur Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland gewählt wird. Es wird dann eine Regierung gebildet und dann geht es ganz schnell an die Arbeit. Wir haben sechs Monate aufzuholen und eine ganze Reihe von wichtigen Projekten, die wir auf den Weg bringen. Ein Projekt, das äh, leider ganz selten genannt wird, aber das ist die Voraussetzung für vieles, ist der Haushalt 2018, äh, der verabschiedet werden muss. Und der wird ein äh, erstes, klares, deutliches Signal setzen. Es bleibt bei der schwarzen Null. Äh, die solide Haushaltspolitik wird auch in dieser äh, Großen Koalition fortgesetzt.